Hallo, ich bin Herr und das ist die Frau vom AFA. Also unser Anliegen war ist, dass, die, dass das Amt für Abfallwirtschaft in den in Innenstädten Mülltonnen hat, die, wo man das Müll trennen kann. Und da war rausgekommen, dass der Herr Tom Hoy stellt, stellt eine Anfrage ans Amt für Abfallwirtschaft nach Erfahrungswerte von anderen Städten, wie die es zum Beispiel hingekriegt haben, den Müll zu trennen. Und der bringt es auch beim, bringt das im Rat des Amt für Abfallwirtschaft ein. Genau, und der Herr Wojem, der kann es erst in äh, zwei Wochen etwa machen schon Kontakt zu unserem Amtsleiter, dem Herrn Backhaus, und mit dem werde ich das Ganze nochmal besprechen. Und uns obliegt dann die Aufgabe, die Abfragen bei anderen Kommunen zu machen, ob die solche Behälter schon im öffentlichen Raum haben und was die für Erfahrungen gemacht haben.